Heute sind wir eingeladen bei Unilever, weil sie einige Jobs zu besetzen haben und die werden wir uns natürlich aus weiblicher Perspektive ganz genau anschauen. Ich bin immer für mein Team da, mhm. also wenn du was brauchst, einen Input, einen Ratschlag oder mal den Rücken stärken, ja. ich bin hier. Meinen Job gibt es in Summe viermal mhm. drei von vier Positionen sind mit Damen besetzt. Zum einen ist es ein Job, der sich ganz viel im digitalen Bereich abspielt mhm. und zum anderen ist es ein neu geschaffener Job, das heißt, der oder die ähm, zukünftige Mitarbeiterin bei uns im Team, die wir auch ganz viel selbst noch gestalten können. Also es ist ein sehr nettes, freundliches Miteinander, sehr umgänglich, alle. Also, man kann mit allen einfach super nett sich unterhalten. Im Face Face-to-Face ist mir einfach wichtig, dass jemand authentisch ist. Also, dass man ähm, offen ist, ähm, vielleicht auch neugierig.